Wir haben genau vor 18 Jahren, also 1996, hier unseren Motormarkt eröffnet und sind demzufolge schon 18 Jahre hier vor Ort ansässig. Ein Azubi sollte Lust und Liebe zum Verkaufen auf alle Fälle mitbringen und Spaß und Freude daran haben. Demzufolge gibt es bei uns auch immer die Möglichkeit, mal einen Schnupperkurs zu machen. Wir bieten Schülerpraktiken an, die entweder 14 Tage oder vier Wochen gehen, wo man in den Ferien doch mal ausprobieren und testen kann. Ist das eigentlich mein Beruf? Ist das das, was ich mir so vorstelle? Bereitet mir das eigentlich Freude? Ich muss ja schließlich von früh bis abend stehen. Schaffe ich das? Halte ich das körperlich überhaupt durch? Und ist es einfach mein Ding? Ich ich bin 20 Jahre alt und habe im August letzten Jahres hier meine Ausbildung als Einzelhandelskauffrau angefangen. Also bedienen und beraten natürlich, wenn die Kunden das möchten. Also wir sprechen die Kunden nicht sofort an. Wir ähm, helfen den Kunden halt nur, wenn sie auch wirklich Hilfe brauchen und wenn sie zu uns kommen. Jetzt noch das, der das ganz an, mhm, ne? Ja. Das wäre doch eine Option. Das stimmt. Ne? Also meine Arbeitszeiten sind unterschiedlich. Ich fange um 10 bis 18 Uhr, ist die Frühschicht, oder 12 bis 20 Uhr. Ja, Rosen abstecken, Sackos abstecken und das wird dann alles hoch zur Maßstaberei geschafft. Das Bedienen und das Beraten, das liegt mir auch einfach, muss ich wirklich sagen. Und das ähm, gefällt mir einfach und deswegen wollte ich auch schon immer eigentlich in einen Einzelhandel mit rein.